Hallo, Willkommen beim Einstellig Golf. Aus erfahrener Golfe ist es wichtig, dass, du, dass dein Timing und dein Release durch den Ball stimmt. Weil so brauchst du weniger Kraft, so kannst du den Ball besser treffen, so kannst du präziser Golf spielen. So, ich habe eine Übung für dich heute, wo du es trainieren kannst, wo, es, wo du es spüren kannst und danach äh, beim vollen Schwung wirst du wissen, ob der Schwung stimmte oder nicht, ob das Timing richtig war oder nicht, ob du im richtigen Moment released hast oder nicht. Okay, so, lass uns loslegen. So, hierfür brauchst du ein freundliches Eisen. Ich habe mein Eisen 8. Und wir werden keine volle Schwinge machen. Aber trotzdem, mit diesem kleinen Schwung werde ich beim vierten Ball den Ball richtig weit schlagen, mit wenig Schwung, aber mit gutem Timing und gutem Release. Aber was wir sehen wollen, ist, dass dieser Winkel zwischen Schaft und Arm bei der Richtungswechsel kleiner wird. Das ist wichtig, damit wir später überhaupt releasen können. Das ist klar, aber das ist auch leichter gesagt, als getan. Wie kriege ich das hin? Du weißt, dass man von unten nach oben arbeiten sollte. Wir wollen nicht die Hüfte schieben, nur eine leichte Verlagerung und eine richtige Rotation. Und während wir uns rotieren, am Anfang des Abschwunges, muss es das passieren, dass wir Hände, Arme und Schaft in die Powerzone bekommen. Der Schläger darf nicht nach da. Okay, so bewusst drehen. Und diese linke Hüfte bleibt hier, sie geht zurück und nicht zur Seite. So, wenn ich das schaffen kann, früh zu rotieren bei der Richtungswechsel, den Schläger locker zu halten, dann wird dieser Winkel automatisch kleiner. Und dann sind wir in der Lage, releasen zu können. Und der Release, der endet da und nicht am Ball. Okay, so wenn ich diese Hände hier durch den Bar freilassen kann, kann ich enorm Schwunggeschwindigkeit produzieren, mit wenig Krafteinsatz. So, ich fange jetzt an, mit ein paar kleinen Schwingen, erstmal ganz locker, Erst mal. so ich merke da schon richtig Geschwindigkeit, obwohl ich wirklich keinen Kraft eingesetzt habe. Okay, so jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit und nicht aufhören zu rotieren. Und du merkst, ich stoppe da. Da ist das Ende der Release. Okay, ich release bewusst. Okay, ich habe hier ein 165 Meter Par 3, aber in Eisen 8, und ich werde versuchen mit diesem kleinen Schwung das Grün zu treffen. Mit wirklich gutes, gutem Timing und gutem Release. Oh, ja. Schöne Draw. Der ist auf dem Grün. Ich denke, der ist sogar hinter der Fahne. Okay, ganz trockene äh, Luft hier. So schräg war das nicht. Okay, das war Release üben. Es geht wirklich viel besser, wenn du einen kleinen Schwung machst und denkst, der Release ist nur möglich, wenn der Winkel ja kleiner wird. Dafür ist die Rotation notwendig. Schläge locker greifen und dann kannst du Spaß haben. kannst du aktiv diesen Winkel bis da lösen. Warst du neu beim Einstellig-Golf? Und dieses Video und die anderen Videos auf diesem Kanal genießt, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen hoch anklickst und vielleicht sogar Abonnent hier yeah, wirst.